Max macht gerade sein Abi und will danach studieren. Er fragt sich, wie er das bezahlen kann. Seine Lehrerin schlägt ihm vor, sich für ein Stipendium zu bewerben. So kann er Geld bekommen, das er nicht zurückzahlen muss und er erhält persönliche Unterstützung. Max ist unsicher, er ist doch nicht der beste Schüler in seiner Klasse. Für ein Stipendium braucht man meist gute Noten. Das gute Zweier-Abi von Max reicht aber aus. Denn auch soziales Engagement ist wichtig. Max trainiert ehrenamtlich Kinder an seinem Eishockeyverein. Außerdem hat er in seiner Stadt die Fridays for Future Proteste organisiert. Aber welches Förderwerk passt zu ihm? Es gibt 13 große sowie zahlreiche private Förderwerke. Max hat sich informiert und ein Förderwerk gefunden, das zu seinen Werten und Vorstellungen passt. Er wird sich bei der Heinrich-Böll-Stiftung bewerben. Der erste Schritt ist geschafft. Nach seiner schriftlichen Bewerbung wird Max zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Jetzt heißt es abwarten. Und tatsächlich, Max hat es geschafft. Er ist jetzt Stipendiat. Nun kann er ohne Geldsorgen ins Studium starten. Außerdem lernt er durch die Stiftung gleich Leute an seinem neuen Wohnort kennen. Max freut sich schon auf die erste Sommerakademie mit anderen Stipendiaten. Du willst es auch versuchen und dich auf ein Stipendium bewerben? Informier dich! Es gibt für jeden die passende Stiftung. Alle sind unterschiedlich und freuen sich auf deine Bewerbung. Es gibt über 3000 verschiedene Stipendien. Du brauchst Unterstützung bei der Orientierung oder der Bewerbung? Wir helfen dir gerne. Finde jetzt auf arbeiterkind.de deine lokale Gruppe oder wende dich an unser Infotelefon.